Es war ein sehr überraschender Anruf, als er dann doch kam und wir sind definitiv sehr erfreut, hätten aber nicht damit gerechnet, aber es freut uns umso mehr, dass die Aktion so gut ankam und so viel Zustimmung gefunden hat und wir sind sehr dankbar dafür.